Your round is starting. Vielleicht würde ich wie Ego spielen, einfach nur um uns zu verunsichern. Das ist immer ein Plan, oder? Und für alle, die es wissen wollen: Nein, ich weiß nicht, wie der Champ funktioniert, aber das, ist ja, das tut ja nichts zur Sache. Wie siehst du dich mit Blitzcrank, Franco? Ich sehe dich nicht auf Blitzcrank, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, sie bannen in der Nähe, aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen sehe ich dich auch nicht auf Blitzkrieg. Ich bin eher Fan von aggressiven Supporten als Äh, what? Seit wann ist ein Blitzkrieg kein aggressiver Support mehr? Ja, das ist auf jeden Mit den Hooks vom Alex. Ja, gut, ich meine, Blitzkrieg, der Hof ist ein aggressiver Support. Aber, die Gegensage, willst du wirklich Alex auf Brand sehen? nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein das hab ich mir gedacht. Das ist alles, alles cool, es war ein Traum. Alex auf Bread, Bruder. Das ist wieder Alex auf oder? Ah, Alter. Alter, Alter. Alter, du bist meine lane gegangen, nachdem natürlich dir explizit hab, Komm nicht, das bringt nichts, wir sterben beide. <lacht> Aber wir sind nicht fertig, gestorben. Ja, das war ja. du, weil ja. du so verspätet kommen. Franz, ist das okay. Trash für dich ein Problem, na, oder? <lacht> Trash-Talk für dich. Aber Das ist so ein Champ den der Gregor eh nicht kann. Ich ja. Ja, aber ist ist letzte Mal gespielt Die haben sich vertippt. Eigentlich wollten sie Xayah-Band, aber sie haben Kaiser erwischt. Ich hab kaiser Main statt xayah Main. Was Ich gegen Alex oder was? Es so Trash, Kassi oder Bryan-Fan. mich, die lassen Ivan auf. Das ist. Das ist das er Das könnte das erste Crash ohne Nuno-Ban werden. <lacht> ich mache ein Bike. Ich fühl. das ist zu gefährlich. Ander kann ich nicht so schlecht, glaube ich. In der Gegend. <lacht> du wirst Bike Du Genau, ich hab Crash das war <lacht> logisch. Das ist kein Problem für uns. Fresh. <lacht> fresh. <lacht> oh Gott, jetzt kommt ein Auto los. Ich, ich rieche ihn, Leon <lacht> Leona passt gut. Den Brum, Brum lassen, brumm, Brum. Brum. Rell! Alex, wir wollen Rell sehen. Die Menge will Rell sehen. <lacht> Oder Tarek. Wie wär's mit Tarek Jungle Anyone? <lacht> ich habe mal gelesen, dass das ist einigermaßen war. Wenn man... Das ist so die, die... Anforderung. Ich hab zu wenig Leona gespielt in letzter Zeit. Ach, ich hab zu wenig LoL gespielt in Zeit, wieso tut mir das gut? Das wichtigste ist die super guten Emotes mitnehmen. was sind die super guten Emotes, das er wahrscheinlich jetzt wieder 10 Team-Demot und 10 Team-Demot Ja, der ist gut. Die die keiner haben will. Soll ich die spielen? Ich hab gehört, ich das lustig. So nice Try-Looks zum Beispiel, der ist eins Olaf, okay. Das Problem ist halt Ola, in, in Olaf Ivan reinpicken ist halt irgendwie awkward. So? Ja, ja weil, weil du nicht von wegrennen kannst. Prozent Winrate gegen Ivern. Hm? Was? Ja, aber das liegt mehr daran, dass Ivan broken ist und nicht, dass, die, und nicht, dass das Matchup comfortable ist. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ich werde natürlich trotzdem Ivern picken, aber ich finde das Matchup trotzdem leicht awkward. Warte mal, die haben Support. Die fahren nur mit Ländern der EC, oder? Ja. Dann bauen wir mal Cassio und Brand vielleicht. Aus also, die Flexen jetzt sind Olaf top und spielen Mundo der Jungle. Da Haben sie mich verboten. <lacht> ja. Oh, wir kennen Chins ja. oder Chin Bannen, aber ich weiß nicht, wenn die eh also, nicht so gut sind. Ja. Wie wir das letzte Mal Clash gespielt haben, war Mundo Jungle noch broke. Aber dann hast du ja trotzdem die gleiche ja, Rollen nicht pick. Ach Achso, ja, true. <lacht> Nein, das wäre ein richtig cooler Flex, okay? ja, Gregor, ich habe eine neue Combo im dauer tief Okay. Hm. Ja, okay. <lacht> um die die Curl, den Curse Hero. Yeah. Dann ein, Ma ein Mage Monkey und zwei Crossbow <lacht> <lacht> Reicht für hard. <lacht> ich habe auch eine neue Combo ganz viele U-Boote. U-Boote sind auch chillig, ja. Ähm, auf Raketen oder auf äh, den Poddum Tree? Alles. Mm, okay. Ja, ich habe ja, vers <lacht> hab ja versucht... Ich habe ja versucht, eine chillige Bomb-Power- und Mercer-Strategy mit Striker Jones rauszukriegen, ich habe keine gefunden. Es ist einfach so useless. das ich bin nicht so lustig, hab ich überlebt nicht lange genug. Wow. Auch... Wo ist der Easy? Melfett mitlängert. Melfett doppelt wahrscheinlich gegen zum Bild. Und fest im Gegner. Ah, stimmt, yes, Melfett ist ja Midland, auch. Ei, hey, wenn du mich sagen könntest, du Coven Camille spielst, dann hätte ich doch in der Zubassenskin ne? das Also schon gegangen. Äh. Warum wir das mit dem Die oder? <lacht> die wollen In haben fresh oder oh fresh. Wir haben Naut und Wir haben los. Naughty los. Ja, richtig Naughty los. Was wird das? Wird das Laden Rade? <lacht> <lacht> <lacht> Oh nice! <lacht> Flash out <lacht> of Bitter! Bitter! Oh yes! Was hat ihn gekillt? Out attack von. Ah, das, war das ist noch geflogen. Geflogen. okay. Das war's mal! Also, es ist da einiges ist noch nachgeflogen. Boah, das ist der Gerade. Iron Splinter, oder? <lacht> Jetzt seid ihr, dass du nice Trash wieder brauchst. Manfred ist ja Midliner vermutlich, hab ja. Okay, nee, warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte, du schau ist schon mal der Top-Laner. Nein. Haben sie aber gesagt. Steht im Chat. wieder Top. Oder Midlay? Es ist Malford midlay schon da. Nein. Pewds oder Friends? Hey, lohnt sich Eclipse für First Item? Für Keine Ahnung, ist Eclipse noch ein Item oder ist das genervt worden? Gebufft worden. Ich glaube schon, dass es... Schilde steht. Kommt. Das ist einfach garbage. Aber das war <lacht> broken? Ja, irgendwann. Wie die Season angefangen hat, ist broken. Sicher. Ja, dann war es schwach und jetzt wieder ein bisschen stärker. I see. Hans, willst nur safe oder, oder eine? das <lacht> ist safe. Okay. Nein! Es gibt nur eine Richtung, Alex. Oh, das ist keine Rechnung. Sind Level zwei, zum wir aufpassen. Wie da? Der Bobo ist da. Nice. Ich wollte eigentlich einen ADC dawischen, aber irgendwie.. Ich auch, ich, ich hab' mehr ADC erwischt, aber der Dude war irgendwie free so. Er war halt wirklich free. sie gehen nochmal rein, gell? No. Yeah. Ah da gehen wir noch nicht. Machen wir mit Level 3 dann. Ich wollte eigentlich gerade mit Lang Ganken gehen, aber dann halt nicht. Schaff doch nicht zu mir drunter unterhaufen. Wann äh, sie, wenn sie nochmal herkommt, dann kennt sie mir. <lacht> Na. Oh ja boi oh ja, Olaf, also den Gang bin ich, okay? Wer ist der Olaf, okay. Oh, Trash da. Ich glaube er hat das. Olaf kommt in den rein. Ja. Der hat keinen Flash, also. Jo, hat... Ich hab keine Sis gekriegt. Ja. Ah, die Mini jetzt unlucky. Werde ich hab auch keinen Mann, Alter. Ja, nee hab ich ja den Q'n können. Wär wahrscheinlich hier eh nichts rauskommen, aber... Ja gut, wenn der ab gewesen wäre, dann hätte ich aber auch in Frage gestellt, was der tut. Wahnsinn, das das so easy, wenn ich da einmal zu Einer hat den gekriegt, ja. Weil darf halt nicht unter Dauer kommen mit dem Trash. Das, wow, das ist ziemlich sicher. Jo. Dann machen wir mal Crux und Watt weg. Nice, das war nice Damage. Warte, ich bin schon fast Flash auf die mills Aber so geht's. Nicht zu greedy, werden. Das ist nicht greedy, das ist Alex. Definition von greedy. <lacht> was Alex? Ja. <lacht> <Ein B> <lacht> <lacht> Ich wäre schon in der eigentlich in home Ich bin Mana los. Keine Mana. Hey, ich bin in Ranked auch schon so am Tower, was? Ja, ja. <lacht> ranked ist ja im Und Franz, schon Rainbow installiert? Nein, oh, ich freu mich. Ich muss noch machen. <lacht> Bist du. Ich, ich sag dir, bis das ist, ist, schon wieder Ra ist Rainbow schon wieder aus. <lacht> ja, ist wieder aus der Mode, gell? Bis dahin. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Aber da war es lustig, also, wenn wir schon drauf. Rainbow ist nice. Das muss man halt einfach so sagen. Oh, können wir da so was mitlegen kriegen? Ja. Okay, er ja, weiß ich da, aber... Bobs in der Hand, Frank. Kommt ja, in die Buren? Ne, ich glaub, wir sind vorbei genau. Der wird verpreppen, oder? Uah! <lacht> Ich denke gar keinen Urlaub im Jungle Fight, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh mein Gott! Was ist da passiert, nice Franz? Ja, Miss Fortune ist is real man. Drei 3 von 3, meine Damen und Herren. Franz, das ist ein Flash in den Dauer, oder? Nein, no, nein, no, nein. No. Stay cool, okay? <lacht> das ist mein Red Buff, danke dafür! E ich und Red Bob. E dann aber auch. <lacht> ein bisschen schauen, dass ich meinen verteidigt bin. <lacht> er da auf ihn. Hey? auf Way, oh der Second, Was ist mit passiert? Run Boy! Also, warte mal. Brauchst du mich denn überhaupt? Nice. Free Red war für ADC, so ist nämlich. nämlich. Das war, das war <lacht> Franzi, oder? Hm, ob ich seinen sein blue auf auch noch krieg? Franzi gönnen Sie, das Spiel ja. hat ja auch noch 80% auf Old bei by the way So, mir ich krieg einen äh, Drake noch Ah, werde ich beschäftigt Geht's nicht aus, oder? Ne. Da ist der Olaf. Ja, man, weil da vom... Beim im hat man einen Double-Buff. Und beide Buffs. Hey, Robert. Wie schaut's aus mit Hero? Oh, du. Ich hab zwar keinen Smite, aber dabei bin ich schon. Ja, oder bis bald Oh, da wär schon geil. Ich spawn dafür auch Daisy nicht, weil warum? Der Red, war Der kommt zu euch rauf. Der Der Oh ja, yeah, true. ist Level 6 der trash, wie du das Ja, der hat ist Der was nicht Level 6 ich meine, wieder Olaf das gemacht, kann ich auch sagen, der halt, hat halt einfach keinen von seinen Buffs. Kalista haut den Trash und Uzi beherfahren sie Nicht unsichtbar. Ich habe uns okay. Ich habe jetzt schon mein zweites Upgrade, also... Ich habe vor kurzem gedacht, er hat meinen Red gestealt, habe ich aber unter nur. Dass du hier einmal gucken kannst. Die bin ich nur dauer, leider. <lacht> die gehen dann weiter aus. Achtung, es könnte jetzt der Boss Nice! Oh mein Gott, die die war nice. Ich bin die Merci. Ich bin gleich da. Da ist Olaf. Er Oh, boss War schon, war schon in Ordnung. Der da könnte ich Daisy Gegen wind darf man Daisy nicht spawnen, gemeinerweise. Wieso Ah! Weil dann wenn wenn dein, Min, äh, wenn dein beschworenes dein Ultviech ab ist und du Cloud Drake killst, kriegst du die Cooldown Reduction. <lacht> For some rate. Ja, ist da gibt's es ist ein Markt, die gibt es schon ewig scheinbar. Es ist dann halt irgendwie so gecodet, dass dein äh, steuerungs -Cooldown den Cooldown Reduce kriegt. Aber der hat keinen Cooldown, deswegen ist kein Cooldown Reduce. Riot kann gut coden. Das Muss man so sagen. Brauchst oh, du doch nicht, oder? Hast du irgendwo noch eine Honigfrucht? Ich muss mal kurz weg, ich, ich muss auf meinen Cosmic Drive bauen, ich bin fett. Aber da habe ich schon mein letztes Upgrade. Das gibt's noch? Ah ja, das hier Passie dann. Ja, das zeigt jetzt. Normal eins pro Minion, aber es ein Kill gibt sind mehr. Warum oh, merkt man, dass ein Ibern viel Geld hat, wenn er, wenn er sich nicht sein Mythic Item geht? Fuck Mythic Items. All my friends hate Mythic Items. Ich hab so die Befürchtung, dass Olaf sein Rad hat. Traurig, Olaps. Oh, ja. Yeah. Ich versuche zu kommen. So. doch Mario, du. Kalister Mist. Oh, Boys, die easy. Hast du eigentlich Harrod also, ja. ja. ich hab ihn ja. gerade ja. doppelt benannt. Ich war gerade am überlegen, hey warte, ich hab Harrod eigentlich gar nicht. Was ist da eigentlich passiert? <lacht> hat irgendwer eigentlich geschaut, ob Gegner ride ab ist? Orloff so hat ich den Cup. Ah oh, okay. Versteckst du schon mal sein Blue schon hochbringen. Der Red ist noch immer da. Olaf ist, äh, Wollte Heute ist noch ab. Was hat er dann für einen Cup? Er ja, hat er mein ja. Meinen von vorher. Ich bin Bottlejunk gestorben, bin ich. Geh, er hat das den Smiles, halt. Mundo ist immer noch Topjunk. Das ist ein Problem mit Ivan, man gibt es, sind so viele Basten im Ostraum. <lacht> ja, man kommt immer so durcheinander. Weil wer top. ist welcher? Olaf bot. Da ist er, Olaf. Wir können Vielleicht will er auch einfach nur Crap machen. Auch aber aber nee, aber Alter. Weil ich auch aber können wir da einen ich Warte kurz, ich muss das ist wichtiger als du. Ja, hab's bewusst. Unser kommt. Mariband kommt auch. Glaubst du wirklich, ich hab Angst vor dem? Mariband. Mariband. Wir vor ich habe Ich habe Angst vor Olaf, nicht vor eurer Nice Ja, yeah, ich hab Cosmic Drive Fuck Fuck, fuck, fuck das war nicht gut Ja, yeah, oben war oh ich nicht Oh ne? Ja, ich Ola? actually hab ich gedacht, dass es das ein Backgang weil sie echt da waren, aber es waren genau im Schotten Äh, Ivan Farm bad this, hat 30 Farm über Ola <lacht> Wer sagt halt das? Ivan ist einer der stärksten Strangler. <lacht> ja, ich weiß, aber Ivan hat relativ low PSP eigentlich. Einmal siehst du uns auch auf Ja, gleich. Oder gehen wir lieber Drake? Oder war auf jeden Fall da. Ja, yeah, oder? Ich es übrigens ultra fett. 3000 Gold. So. wahrscheinlich ist aber nicht sicher. Hey, mein Olaf muss klar sein, dass er Herd nicht mehr kann. Ah, Olaf ist da hinten. Okay. Ich hab keine mehr. Ich hab Drake. Nee, Olaf ist Spotline. Ich, ich bin ja, ja. da. Ich bin ja. ich auch da. That's the hairbrush down That's what I'm wave Ja auch, aber ja Olaf ist... Ja, die Gegner haben gar keinen Bock auf gegner blue -Buff. Schauen die aus, als hätten die Bock auf ihren Blue-Waffen gehabt. Kann knapp, sie den Platz ja, haben. Oh, Shit, ich war, mir, ich war mir nicht sicher, wie das jetzt eigentlich ist. Ob Olaf... Äh, ob ich mich eigentlich <lacht> zu Olaf hinziehen kann, auch wenn ich ihn nicht ziehen kann. Die Antwort ist nein. Äh... Wartest ich, ich Krieger, oder warum bist du Olaf? auf Sonya? Sonya, Sonja soll ich benutzen Ja, danach, jetzt <lacht> Deshalb ich so schnell angreifen. Kaliste macht Schaden, wenn sie die Speere wieder rausnimmt, wenn sie sich einsen. Weil tatsächlich nur einen wirklich Angriff Schaden machen wenn dass eine Old Ich du yep. war Support, aber mitnehmen du ihn schon? Ich gehe direkt richtig mit und ja, ja. Banzi, wirst du den Kiel? Ja, Durchschuss. Ich hau Daisy da ein bisschen Ablenkung rein. Ich sage ja, ich liebe meine Förder. Ja, aber ob die da genug Gurt, dann gehen wir mal einkaufen. <lacht> gut. Oh, <lacht> ich Spank! Wir können gerade umkaufen. Es wird Zeit, Moonstone zu kaufen. Auf okay, dann wird das jetzt Soul Stealer in Captach. Äh, machen wir Bären oder lieber den Infernal? Ich würde auf Drake kommen. war. Komm, ja, 40 Sekunden. Da kann ich auch mal Red machen inzwischen. Wobei Majors halt schon auch mhm. worth. Auf, auf, auf, auf. Hey, auf Ivan geht das! Mit dem richtigen Haltbild, granted. Brauchen wir nicht. Und Drake jetzt. Die Gangs hier ja da. Kann ich bitte einen Bord hinstellen? Obwohl, brauchen wir nicht. So sehen wir halt, wenn Oh Gott, wenn Jetzt können wir jetzt Baron Oder die Pfeifen. Melpott hat keine Ultimate. mehr. Daisy hat die Speere. Letzter Ulti. Ich glaube, er wird sogar aggressiver werden, Die haben alles benutzt eigentlich. All ne, Olaf Ultra und Ultra nicht. Nice, das war richtig cool ja, jetzt gut, der Club kommt, Ja, Sie haben halt echt nichts machen können, weil wie sollen Duschen die kriegen, ohne direkt daneben zu laufen. <lacht> nee, da ist übrigens auch schon wieder hey, ab, geht. Oh. Tausend Speere drinnen. Oh danke, sie sind. <lacht> Ja, aber schön. Cool. Ich mein, komm, der Tower braucht drei Schläge um das Schild zu zerstören, du rennst weg! Was ist los mit dir, Junge? Mhm. Ich Geht kein Maler mehr. Gerne auch. Ich muss ganz kurz bike, ich bring's mal Majors finden. an. Sollte jetzt halt voll Sinn loschen. Jo, ja, ich bin schon unterwegs. Okay. Ich hüpfe. Alex, weil wir uns letztens über Ability Haste unterhalten haben. Ja. Ich bin jetzt auf 3 Items und Schuhen, und ich bin auf 9 auf 98. Wie viel Prozent sind das? Das sind 49% Prozent wieder hm. Und da kommen noch 2 Items. Ja, mit deinem, oder? Echt sie ist tot. Ja, okay. oder viel zu spät. Oh mein Gott, das hat wirklich gedreht, Anni. Ah, Nexus. Ich hab mich in Nexus, Anni. <lacht> Den ersten Nexus-Hit habe ich mir selber geholt. das mit den mit dem 80 mit oder? ohne das war was sauer bis auf ein bisschen war <lacht> Wir sind im Winner Bracket Die rote Damage kraft hat ist ja noch Unterschied Ich kann zwischen Problem ist, ich binkt, aber ich bin schon für den Max-Schlupf Ja, peace Oh, nice Ich ist schnell wie die Snouty-Luft, ich da mal sagen. Für uns geht sehr weit. Warte, mehr Damage als die Gegner gelesen So will man seine ADCs sehen Hallo im letzten Fight haben sie einfach mit einer Also mit der zweiten Ziel gewonnen Ja Ich hab eine Assist gekriegt, weil meine Ehe auf sie drauf war Ah, Leute Verwichtig ich hey, Da hat schon ein was nice. 100% Winrate auf je in 10 Games Das klingt nervig EIN Ob der jetzt Jungle ist oder nicht, ich hab keinen Bock auf EIN GAME, oder? EIN GAME Ja, EIN GAME Whatever, ich mag Yi nicht Können wir bannen? EIN Boah, boah Nice. Oh. Hier. Ah, da helfen oh ja. wir gerade. Na. dann machen ich hier mal Cracks und weg. Komm, Oh mein Freddy, Freddy. Gott. Das ist mein Red Buff, danke dafür. Run Boy! Achso, warte mal. Brauchst du mich denn überhaupt? Nice. Ach, du musst es können, du bist. Nice! Oh mein Gott, die Uhrty war nice. Ich bin mal aus den Tracks. Cooldown, den Cooldown Reduce kriegt. Aber der hat keinen Cooldown, deswegen ist es kein Cooldown Reduce. Writing, good code, muss man so sagen. <lacht> <lacht> <lacht> ich, kann kill. ich hab Angst vor Olaf! Nicht <lacht> Ich bin auch da! Ich bin auch da! Yeah, it's time okay. okay. so, uh, the mm -hmm. carriage spät, Olaf, too spät. Oh my god, that's a big jar, <laughs> <laughs> ah, next. One.